Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 64. Plenarsitzung stelle die Beschlussfähigkeit fest. Und wir kommen zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 12, 58 und 60.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 Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 61 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 40 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abg. Schmidt, Decker, Hofmeyer, Kummer, Löber, Warnecke, Weiß, SPD und Fraktion betreffend schwarz-grüne Landesregierung vernachlässigt Kommunen, Drucksache 19. /3098. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 62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 Herr Staatsminister, darf ich bitte um etwas Ruhe bitten? Betreffend Land ist Partner der Kommunen. Nachhaltige Landespolitik hilft Kommunen, ihre Haushalte zu konsolidieren und sich weitere Handlungsoptionen zu erschließen, Drucksache 19 19. Dazu wird Tagesordnungspunkt 37 aufgerufen und der Tagesordnungspunkt 62, den wir eben in die Tagesordnung aufgenommen haben. Dann folgt Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein erstes Gesetz zur Förderung von Chancengleichheit in der frühkindlichen Bildung. Drucksache 19 3067 aus 19. Und nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 19 3064 aus 19. Heute fehlen entschuldigt Staatsminister Wintermeier, Frau Staatsministerin Puttrich ab 11:45 Uhr und die Abg. Banzer, Hammern und Erfurt. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Innenausschuss zusammen in Sitzungsraum 501a. Damit Kolleginnen und Kollegen können wir in die Tagesordnung einsteigen.